Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improve Wi-Fi. Heute möchte ich eine deutsche Softwareaktie vorstellen, welche ihre Dividende in den letzten sieben Jahren versechsfacht hat und auf 15-Jahressicht eine Kursperformance von über 1000% hingelegt hat. In anderen Worten, heute möchte ich einen TenBagger aus Deutschland vorstellen, welcher mit einer Marktkapitalisierung von 977 Millionen Euro nicht allzu bekannt ist meiner Meinung nach aber in jedem Fall vielversprechende Daten vorzuweisen hat und ich möchte direkt beginnen, indem ich auf die Gründung und das Geschäftsmodell eingehe. Gegründet wurde die Mensch und Maschine Software SE von Adi Drotlev im Jahr 1984 und seit 25 Jahren ist das Unternehmen schon börsennotiert, beschäftigt mittlerweile über 1000 Mitarbeiter. Positiv hervorzuheben ist auf jeden Fall, dass das Unternehmen nach wie vor Unternehmer geführt ist. Adi Drotlev ist nicht nur der CEO der Firma, sondern er hält darüber hinaus auch noch über 40 Prozent der Aktien. Und somit kann man sich sicher sein, dass das Unternehmen im Sinne einer langfristigen und nachhaltigen Strategie geführt wird. Und durch seinen Abschluss als Diplominformatiker hat Adi Drodlev zudem auch den notwendigen technischen Background. Um das Geschäftsmodell des Unternehmens erfolgsversprechend zu leiten. Die Mensch- und Maschine-Software SE ist nämlich ein Anbieter von Softwarelösungen auf dem Gebiet von Computer-Aided Design, Computer-Aided Manufacturing, Product Data Management und Building Information Management. Wem die Begriffe nichts sagen, dem sei gesagt, dass es sich hierbei um Software handelt, welche dazu dient, Produkte und Produktdesign zu entwickeln und Produktionsprozesse zu unterstützen. Und somit findet die Software insbesondere in den Bereichen Industrie- und Maschinenbau, Bau- und Architektur, Elektronik, Elektrotechnik, Anlagenbau, Datenmanagement, Industriedesign, Animation und Unterhaltung und Infrastrukturmanagement. Seine Anwendung und außer der Softwareentwicklung bietet das Unternehmen ähm, auch noch dazugehörige Support-Services an und ist in folgenden Ländern oder unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Großbritannien, Polen, Rumänien, Spanien, den Vereinigten Staaten basieren, Japan und der Asien-Pazifik-Region. Tätig. Blicken wir nun auf die Geschäftsentwicklung für das äh, Jahr 2021, dort kletterte der Umsatz um 9,1% auf den neuen Rekordwert von 266 Millionen Euro, davon entfielen 84,16 Millionen Euro auf das Softwaregeschäft und 182 Millionen Euro auf das Systemhausgeschäft. Das EBIT stieg um 12% auf 34 Millionen Euro, ebenfalls neuer Firmenrekord. und relativ zum Jahr 2019 ist der EBIT-Zuwachs mit 28%, mehr als dreimal höher als der Anstieg vom Umsatz in Höhe von 8,2%. Das Nettoergebnis nach Anteilen dritter erreichte mit 21,31 Millionen Euro bzw. 126 Cent pro Aktie ebenfalls neuen Rekord mit einem Anstieg um 14% gegenüber dem Vorjahr. Der operative Cashflow im Jahr 2021 war mit 36,91 Millionen Euro bzw. 218 Cent pro Aktie sogar etwas besser als vorab erwartet und gemeldet. Auf der Hauptversammlung am 11. Mai wird den Aktionären für das Jahr 2021 eine Dividendenausschüttung in Höhe von 120 Cent vorgeschlagen, was einer Erhöhung um 20 Prozent entspricht, allerdings ebenfalls auch mit einer hohen Ausschüttungsquote von über 90%, müssten ungefähr so 95% sein, verbunden ist. Letztes Jahr hatte die Mensch und Maschine Software SE insgesamt 100 Cent pro Aktie ausgeschüttet und wer von dieser Dividendenausschüttung profitieren möchte, der sollte allerdings bis zum 12. Mai bei der Aktie einsteigen. Und Schauen wir nun auf die langfristige Entwicklung der Mensch und Maschine Software SE. Innerhalb der letzten fünf Jahre wuchs das Nettoergebnis annualisiert um 23, 3%. Im Jahr 2015 betrug der Nettogewinn lediglich 4 Millionen Euro und die Net Profit Margin betrug lediglich 2,7%. Prozent. Somit hat sich der Gewinn seit 2015 ungefähr verfünffacht und die Net Profit Margin hat sich verdreifacht, beträgt heutzutage 8%. Ja, schauen wir jetzt auf die Bilanz des Unternehmens, die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 60 Millionen Euro übertreffen, die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 46 Millionen Euro und bei den langfristigen Vermögenswerten ergibt sich in Relation zu den langfristigen Verbindlichkeiten sogar ein Verhältnis von 5 zu 1. Und wie du in folgender Grafik sehen kannst, konnte die Mensch- und Maschine-Software-SE in den letzten Jahren ihr Debt-to-Equity-Ratio massiv verbessern. Das geht ebenfalls einher mit der Steigerung der Eigenkapitalquote. Diese betrug im Jahr 2015 noch 37% Prozent und mittlerweile sind es knapp über 50%. Prozent. Schaut man auf die Liquidität des Unternehmens, so besteht auch hier keine Gefahr im Hinblick auf 20 Millionen Euro cash und cash äquivalente sowie Forderungen in Höhe von 30 Millionen Euro und selbst im Fall unzureichender Liquidität wäre die Mensch- und Maschine-Software-SE durch ihre hohe Eigenkapitalquote auf jeden Fall in der Lage, bei einer Bank kurzfristig Kredite aufzunehmen. Betrachtet man die Ziele des Unternehmens, so sind diese zwar sehr ambitioniert im Hinblick auf vergangenes Wachstum, aber auch durchaus realistisch. Und bis zum Jahr 2024-2025 soll das Nettoergebnis verdoppelt werden auf einen Betrag von 250 Cent pro Aktie. Für das Jahr 2022 hatte die Mensch- und Maschine Software SE einen Nettogewinn von 140 bis 150 Cent als Ziel ausgewiesen und seine Dividende pro Aktie, ähm, ja eine Dividende pro Aktie in Höhe von 135 bis 140 Cent in Aussicht gestellt. Gründe für ein Investment in die Mensch und Maschine Software SE sind also vor allen Dingen das starke Ergebniswachstum, die gute Positionierung im Markt mit branchenübergreifend mehr als 30.000 Kunden, sowie die gönnerhafte Dividendenpolitik, welche zu einer Versechsfachung der Dividende seit 2012 geführt hat. Ähm, gleichzeitig ist die hohe Ausschüttungsquote für mich allerdings auch ein kleines Problem bei der Aktie, da ich persönlich es mehr bevorzuge, wenn Unternehmen ihr Geld reinvestieren, statt es gänzlich und gleich direkt auszuschütten. Im Hinblick auf die Notwendigkeit von Rücklagen sehe ich die hohe Payout Ratio allerdings unproblematisch bei einer derzeitigen Eigenkapitalquote von über 50% äh, und ausreichend Liquidität in der Hinterhand. Einziger wesentlicher Kreditpunkt einer Aktie ist die Nettomarge meiner Meinung nach von 8%, welche meiner Meinung nach bei einem Softwareunternehmen etwas höher ausfallen dürfte. Schaut man auf die Bewertung der Menschenmaschine Software SE, so lässt sich konstatieren, dass sie mit einer Dividendenrendite von derzeit 2% preislich attraktiv ist. Ein KGV von 45 ist zwar insbesondere für deutsche Verhältnisse sehr hoch, lässt sich aber durchaus mit dem guten Ergebniswachstum der vergangenen Jahre und den zukünftigen Wachstumserwartungen rechtfertigen. Gemäß Two-Stage-Free Cashflow-to-Equity-Analyse ist das Unternehmen derzeit sogar leicht unterbewertet. Und der faire Kurswert liegt bei 79 Euro. Hier sei allerdings gesagt, dass das Modell natürlich auch nur auf Schätzungen von Analysten zur Cashflow-Entwicklung in der Zukunft basiert und bei einer erhöhten Diskontierungsrate sich auch ein anderer Kurswert ergeben könnte. Nichtsdestotrotz zeigt die Modellberechnung auf, dass eine alleinige Orientierung am KGV unzureichend ist und dass die Mensch und Maschine Software SE eh derzeit durchaus kaufenswert ist. Mich persönlich hat die Aktie auf jeden Fall überzeugt, auch hinsichtlich der ja, Rentabilitätszahlen, also was das Return on Assets, Return on Capital Employed und das Return on Equity angibt. Dort hat die Mensch und Maschine Software SE auch sehr gute Werte und ich habe mittlerweile schon Aktien von Mensch und Maschine Software SE im Depot liegen und darüber hinaus habe ich auch einen Sparplan stellt in dem sinne macht's gut bleibt gesund und ciao